Weil wir ins Beck Dann einfach ein Auge auf den neißen nice Track Bleibe jetzt für immer Nuller Jahre Aber habe Interesse an den 80ern, ja 1984 war meine Mutter 19 Keine Streaming-Dienste Damals durfte man sich freuen Kassetten aus dem Radio mit Musik bespielen. Das gelabert der Moderatoren Der zu so extrem, ja ist das war viel zu viel Ey, ey die deutsche Welle war gerade im Kommen Mit Kobo-Stiefeln in den Clubs Die Party am Rock, Jetzt Der